Vielen Dank für die Einleitung, da kann ich mir fast schon die erste Folie sparen. Genau, Julia Sommer, ich leite das Zentrum Naturwissenschaften und möchte Ihnen heute erzählen von meiner Erfahrung mit dem Inverted Classroom-Konzept, was ich in einem Kurs in den Biowissenschaften angewandt habe. Die Lehrveranstaltung heißt Diversität der Organismen, findet in den ersten sechs Wochen im zweiten Semester statt. Und außer dem Praktikum, in dem ich tätig bin, gibt es eine Vorlesung und Tutorien. Und das Ganze habe ich immer angekreist, hat einen großen Selbststudiumsanteil, der dazu gedacht ist, zum einen natürlich sich auf das Praktikum vorzubereiten und für die Klausur, die abschließend dann die Leistungskontrolle ist, ja, zu lernen. Als ich vor drei Jahren angefangen habe, habe ich das Standardkonzept meiner Kolleginnen und Kollegen übernommen, nämlich zu Beginn des Kurses 20 Minuten bis eine halbe Stunde nochmal die Theorieinhalte vorzutragen, manchmal auch zweimal, wenn es unterschiedliche Themen gibt in so einem Praktikum, ja, das hat natürlich zu einer gewissen Frustration geführt, weil eigentlich das Praktikum Praktikum und nicht der Theorie für die Theorie gedacht und es nimmt einfach sehr viel Zeit in Anspruch, weswegen ich dieses Just-in-Time-Teaching eine gute Alternative fand, den Studierenden die Aufgabe mit nach Hause zu geben, sich vorzubereiten auf den Kurstag und für mich bedeutet das dann nur, dass ich mich kurz bevor der Kurs stattfindet informieren muss, was haben die Studenten gelernt, was sind noch Verständnisschwierigkeiten oder Probleme, und das dann kurzfristig für den jeweiligen Kurstag vorzubereiten, sodass ich nur noch auf die ähm, offenen Fragen eingehe und nicht mehr die ganze Theorie wiederhole. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass gutes Material den Studierenden zur Verfügung steht, sich ähm, vorher vorzubereiten. Dafür habe ich die Folien, die ich bisher in den Kursvorbereitungen gezeigt habe, in eine Lernbar eingestellt und das alles in OLAT quasi zusammengefasst, sodass es zu jedem Kurstag ähm, inhaltlich einen Rahmen gab mit dieser Lernbar, und einen Fragenkatalog, der eben auch ganz wichtig ist, damit die Studierenden zum einen selbst einschätzen können, haben sie genug gelernt, also haben sie sich ausreichend vorbereitet und es auch verstanden und zum anderen für mich, um zu sehen, ähm, ja genau, wo sind noch Probleme, was haben sie nicht so gut äh, verstanden und es gibt diesen Feedback, ähm, ja diese Feedbackmöglichkeit, eine freie Antwort, ähm, wo sie immer auch reinschreiben konnten, was sie gerne nochmal wiederholt hätten, also wo sie selbst noch unsicher sind, ja, und das ist einfach auch ein wichtiges, äh, wichtiges Tool, um mit den Studierenden zu kommunizieren über ihren aktuellen Lernstand. Das hier sind zwei Beispielantworten. Wenn jetzt keine Schwierigkeiten waren, konnte da auch einfach reingeschrieben worden sein, was besonders interessant war ähm, oder was sonst noch ähm, quasi auf dem Herzen hatten. Ähm, genau. Die Fragen gliedern sich im Prinzip in zwei Teile. Das eine sind... Ähm, Fragen, die widerspiegeln, ob ähm, ähm, quasi das überhaupt gelesen wurde. Also um klarzumachen, die Studenten haben sich vorbereitet, das ist mehr so auf Leseverständnis. Und das andere ist wirklich inhaltlich, haben sie inhaltlich auch begriffen, was, ähm, was die Schwierigkeiten sind, also die etwas komplexeren ähm, Fragen. Die Fragen wurden auch nicht bewertet später, das diente wirklich nur für mich, ähm, zur, um zu sehen, wie ist der Leistungsstand und für die Studierenden auch zur Selbstkontrolle. Genau, das hier ist ein Auszug aus der normalen Lehrveranstaltungsevaluation, woran man sieht, dass die Studierenden es sehr gut angenommen haben. Die fanden es toll, dass sie so einen thematischen Abriss jeweils in der ähm, Lernbar hatten und auch über das OLAT sich informieren konnten und wie man sieht, es auch wirklich genutzt haben für die Vorbereitung auf den ähm, Kurstag. In meiner eigenen Bewertung fand ich das super, dass man über diese Kurswochen hinweg ähm, kontinuierlich sehen konnte, wie der Lernstand ist bei den Studierenden und sie irgendwie auch persönlicher kennengelernt hat, auch wenn das nur überwiegend virtuell war, dann doch viel besser die Namen zuordnen konnte. Genau, also wovor ich nur warnen kann, ist äh, quasi vor dem, Lern vor dem Arbeitsaufwand, wenn Sie das Lernmaterial erst erstellen müssen, dann muss man sich das gut überlegen, tatsächlich, ähm, ja, also, dass es nicht zu aufwendig wird. Okay. Ja.